Nein, hat nicht reloaded. Nein. ticket tick war oder Ticket noch, oder? Jetzt der Jungle. Ach ja, Mann, das <lacht> <lacht> Let's go. Ja, ich hab hier einen geilen Call, wenn ihr wollt. E-Rush. Schade, ey. Ein Satz mit ist das war wohl nix. Ja, wir wurden manipuliert vom äh, ja, Veranstalter. Das ja. Das ist für mich immer, ich gebe immer mein Bestes. Ich will auch immer mich von der besten Seite präsentieren, weil das sind Möglichkeiten für diese Spieler, die spielen wahrscheinlich das erste Mal oder vielleicht das einzige Mal. Ähm, mit mir und die sind natürlich auch ein bisschen aufgeregt in dem Sinne, die versuchen sich auch anzustrengen, die versuchen sich auch von der guten Seite zu zeigen und ähm, deswegen will ich denen das Erlebnis so schön wie möglich machen.